Wie funktionieren die Sichtbarkeits- und Zugangseinstellungen in OpenOLAT bei den Kursbausteinen? Zunächst mal habe ich hier wieder einen Testkurs und ich gehe über die Administration in den Kurseditor. Und Sie sehen jetzt hier, ich habe hier drei Strukturbausteine. Wenn Sie wissen wollen, wie die funktionieren, gerne mal in das Video reinschauen mit dem Titel ähm, Kursbaustein Struktur. Und Sie sehen jetzt hier, wenn ich auf einen der Strukturbausteine draufklicke, dass wir im Kurseditor hier eben die Möglichkeit haben, Sichtbarkeit und Zugang einzubringen. Schränken. Und das ähm, gilt für alle Bausteine, die es in OpenOLAT gibt. Und wenn Sie jetzt mal hier schauen bei der Sichtbarkeit, sehen Sie, dass es hier fünf verschiedene Möglichkeiten gibt. Die schauen wir uns gleich an. Wir starten mal damit mit dem obersten Häkchen hier. Man kann dort das Häkchen setzen für Lernende gesperrt. Und genauso kann man beim Zugang auch setzen für Lernende gesperrt ja oder nein. So, und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie diese beiden ähm, Einstellungen hier funktionieren. Die Sichtbarkeit. Sorgt eben dafür, dass dieser Baustein für die einzelnen Teilnehmende des Teilnehmenden des Kurses sichtbar ist oder nicht. Und der Zugang eben logischerweise dann, ob dieser Kursbaustein zugänglich ist oder nicht. Und wir starten mal damit, dass wir den Zugang für diesen Strukturbaustein 1 hier für den Teilnehmenden sperren. Und die Sichtbarkeit lassen wir aber offen. So, und dann schauen wir uns mal an, wie das dann aussieht, wenn wir das einmal publizieren. Stellen. Und dann können wir ja, wenn wir aus dem Kurseditor zurück in den Kurs wechseln, können wir hier die Benutzerrolle wechseln. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, wie man diesen Wechsel der Benutzerrolle einsetzen kann. Und ich wechsle jetzt in die Teilnehmendenrolle und möchte mir jetzt hier mal Strukturbaustein 1 anschauen. Und dann sehen Sie, eben bekommt der oder die Teilnehmende eben diese Information, dieses Kurselement ist nicht zugänglich. Eben unter der Voraussetzung, dass wir die Sichtbarkeit geöffnet haben, aber den Zugang gesperrt haben. So, und jetzt schauen wir uns das mal an, wie das aussieht, wenn wir jetzt auch den Zugang, äh, die Sichtbarkeit auch rausnehmen. Ich wechsle dafür einmal wieder zurück in, den, äh, in die Besitzerrolle, dann wieder über Administration in den Kurseditor. Und jetzt gehe ich wieder hier beim Strukturbaustein 1 in die Sichtbarkeit. Also Zugang ist weiterhin für Lernende gesperrt. Sichtbarkeit sage ich jetzt auch für Lernende gesperrt. Es ist so, wenn Sie jetzt hier beim Zugang irgendwelche Dinge ähm, einstellen, die spielen dann gar keine Rolle mehr, weil die Sichtbarkeit sozusagen den Zugang überschreibt. Also wenn ich jetzt hier das öffnen würde für Lernende und nur die Sichtbarkeit sperre, dann ist der Baustein ja nicht sichtbar und somit ist dann nicht mehr relevant, was man beim Zugang eingestellt hat. Auch das gucken wir uns einmal an. Publizieren, weiter fertigstellen und wenn Sie, wir gehen wieder zurück auf den Kurs und gucken uns das dann aus der teilnehmenden Rolle an und dann sehen wir jetzt hier, der Strukturbaustein 1 taucht einfach gar nicht auf. Wir sehen nur die anderen beiden. So, das ist das Prinzip. So kann man eben Sichtbarkeit und Zugang einem einschränken. Jetzt schauen wir uns mal abschließend noch an, welche weiteren Möglichkeiten dort angeboten werden. Ich gehe jetzt wieder in den Kurseditor wieder auf diesen Strukturbaustein hier und wir hatten ja bisher immer nur damit gearbeitet, dass wir dieses Häkchen gesetzt haben oder nicht. Das heißt, für alle Teilnehmenden des Kurses wurde entweder die Sichtbarkeit gesperrt oder eben nicht. Und das kann man eben auch noch ein bisschen differenzierter machen. Statt dieser Sperrung für alle kann man das datumsabhängig machen. Das wäre dann also interessant, wenn man den Kurs so nach und nach öffnen möchte für die Teilnehmenden. Also jede Woche ein neues, einen neuen Baustein öffnen zum Beispiel. Dann kann man es gruppenabhängig machen, wenn man also mehrere Gruppen im Kurs definieren möchte. Und ähm, dann sagen möchte, die eine Gruppe wird auf den einen Baustein nur sehen und die andere Gruppe nur den anderen Baustein. Dann wäre das hier relevant. Und dann gibt es noch Bewertungsabhängig. Das macht nur dann Sinn, wenn man in dem Kurs irgendwie einen Test oder ähnliches eingebaut hat. Und dann kann man sagen, nur wenn die Person in dem vorhergehenden Test einen bestimmten Punktwert erreicht hat, dann soll dieser Baustein zugänglich sein. Und als letztes noch die Möglichkeit, es nur im Prüfungsmodus einzuschalten. Dann ist der ganze Baustein eben nur dann sichtbar, wenn man den OLAT-Prüfungsmodus eingeschaltet hat. Abschließend der Hinweis. Dass sich die Einstellungen für Sichtbarkeit und Zugang jeweils von übergeordnete auf untergeordnete Bausteine vererben. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel hier auf dem obersten Kursbaustein, der praktisch den ganzen Kurs beinhaltet, wenn Sie dort für die Sichtbarkeit und den Zugang etwas einstellen, dann gilt das für alle, vererbt sich das auf alle Bausteine, die Sie im Kurs drin haben. Das heißt also, wenn Sie hier nichts einstellen, also das komplett offen lassen, dann ist eben der gesamte Kurs erstmal für alle Teilnehmenden offen. Und das ist ja auch richtig unsinnvoll. Sie müssen also, wenn Sie mit OpenOlad beginnen zu arbeiten, erstmal bei Sichtbarkeit und Zugang eigentlich überhaupt gar keine Einstellung vornehmen. Und das gilt natürlich dann genauso auch für solche Strukturbausteine, denen Sie jetzt zum Beispiel hier Ordnerbausteine untergeordnet haben. Auch dort ist es dann so, wenn Sie hier in der Sichtbarkeit und im Zugang etwas einstellen, dass sich das auf die untergeordneten Bausteine vererbt.